Kraftstoffreserve? Was für Kraftstoffreserve? Okay. Was wollte ich denn nochmal sagen? Ach, jetzt weiß ich es wieder! Was geht ab, Freunde? Wir kommen zurück zu einer neuen Fahrstunde! Genau! Ich mache immer noch Fahrstunden mit Thailand. In dieser Fahrstunde, wir die sind jetzt schon äh, dritte, vierte Fahrstunde? Ne, vierte, fünfte, zweite, erste, zweite, dritte, vierte. Vierte und fünfte Fahrstunde ist das heute. Ja, ja, ja, genau. Ja, in dieser Folge äh, passiert uns sowas hier zum Beispiel. Erst mal die Füße kurz los, ich zeig dir jetzt, wie die losfahren. Die geben okay. einfach Gas und nehmen den zweiten Gang und fahren direkt hinterher. Das war's. Und jetzt kannst du schon Druck machen. Ich war fast zu Hause hinter mir so, Ach, der Fahrer mit dem Kennzeichen <lacht> blühen, blablabla, bla. bitte bleiben sie stehen. Spiegelnummer checken und dann links rüber. Ja, siehst du, der hat schon Schieß gekriegt. Städte, da ist das manchmal zwischendurch an einigen Kreuzungen anders. Hey Tony, wie geht's? granate <lacht> haut auf den like button ja und äh, ich freue mich auf euch viel spaß mit der folge ach so intro uh. jetzt geht's los so ich habe eine neue Speicherkarte gekauft, ich kann jetzt hier fünf Stunden filmen. Hm, ich wahrscheinlich kackt der Akku nicht irgendwann ab, aber... So. jetzt mit ich einfach hier rein, das ist ja so okay, das hier. Wurde es mit Jack gefahren oder ohne? Ich glaube ich, auch. Ja, ne? So. Ich bin hier mega vorbereitet. Ich habe noch einen zweiten Akku dabei. Ich habe hier alles <lacht> am Start. Karte formatieren, volles Rohr formatieren. Hast du die Videos eigentlich schon angeguckt? Ja, das ist von gestern. Ja? Ja. Ach ja, genau, es war ja erst gestern eins. Und? Wie fandest du es? Sah komisch aus, dich selbst zu sehen. So. Ja? Mhm. Und wie ist, wie ist das so seine Stimme zu hören? Nervig. Ja, also seine eigene, die eigene Stimme zu hören ist immer so ne? Das ist Komisch, ne? Ja. Ich habe früher auch immer Musik gemacht. Und Dann so am Anfang im Studio, wenn du dann so angefangen hast, irgendwas ja, zu singen, denkst du, so, das soll ich sein, Alter? Das kann doch gar nicht sein. Aber ja. Aber ist vielleicht auch ganz cool für später dann, wenn du so, keine Ahnung, zwei, drei Jahre im Führerschein hast, kannst du nochmal so drauf gucken und sagen, wo ich gefahren bin, Dann fährst du ja nämlich später so. Ja, wir haben ja äh, beim letzten Mal, also gestern, haben wir diese Kreisverkehrssession gemacht. Mhm. Da hast ja auch gemerkt, ähm, wie wichtig das ist, dass du rechtzeitig, also bevor die Straßen kommen, runterbremst und so weiter, damit du dafür Kontrolle hast. Mhm. Wir äh, machen genau da weiter. Also, wir fahren jetzt nicht mehr so groß, so weit um die Stadt drumherum, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Schneiden wir am Ende von diesen zwei Stunden heute schon mal rechts vor links und sowas an. Ja, also, das, das macht natürlich nicht so viel Spaß, wie über die Landstraße ballern, weil da kannst du Gas geben. Aber das ist halt das, was du machen musst und nachher auch drauf haben musst, wenn der Prüfer kommt. Da können wir nicht nur über die Landstraße fahren, sondern. Der will dann auch ein bisschen rechts, ein bisschen links sehen. Cool, hast du Fragen? Mhm. Ich glaube, ich ziehe das Ding hier auch raus. Ich. So. Ja, wenn du sagst, passt und Spiegel ist alles cool, dann äh, mach Kupplung ruhig durch. Und schmeiß Maschine an. Also du kannst ja dann da mit diesem kleinen äh, mit, dem, mit dem Startknopf. Äh, da. Also genau, muss Kupplung ganz durchdrücken und dann starten. Das sollte dann funktionieren. Ich habe hier irgendwo... Ja. So. Ja, okay, guck mal, hinter uns ist der Jürgen. Ja, wenn du sagst, dass kein Auto kommt, dann schmeißt du einfach einen Blinker links an. Erster Gang. Genau, ich bin bereit, meine Blinker losfahren. Ja. Sehr gut, was ist überhaupt mit Wetter los heute? Ein bisschen regnerisch. Ehrlich, so, nehmen wir ruhig wieder Kupplung durch, rollen lassen, zweiter Gang. Genau, so Ja, ein bisschen rechts bleiben und dann guck mal. Da hinten ist ja diese Einfahrt von dem Parkplatz hier rechts. Ne? Mhm. Bleib mal ein bisschen rechts, drück schon mal die Kupplung ganz durch und mach mal einen Blinker rechts. So nach genau. So, dann fahren wir an der Einfahrt vorbei und danach bleibst du einfach locker hier stehen. Einfach so langsam stoppen. Stopp. Einfach stopp, stopp, stopp. Stopp. Ja, cool. Okay. Wir nehmen jetzt mal den Rückwärtsgang. Also erst in die Mitte schalten. So, dann zack, volle Pole nach links und nach oben. Jo. Und dann kehren wir rückwärts mit dieser Einmündung um. Mhm. Blink nochmal rechts. Genau. Und jetzt machst du das nur mit der Kupplung, dass du die Kupplung schleifen lässt. Also mal ein bisschen lösen und dann wieder runterdrücken. Genau. Dreh dich aber um, dass du siehst, dass du niemanden umballerst. Und schlag schon mal volle Pulle nach rechts ein, also bis nicht mehr geht. Genau. Und immer ein bisschen und dann drückst du langsam wieder runter. Also so, dass du den Druckpunkt hast, genau. Wenn du dann so weiterfahren willst, halt den Druckpunkt fest, mhm. nur kein Gas. Ein bisschen so, genau, und wieder runterdrücken. Gut. Noch ein bisschen weiter, Wieder Kupplung durch. Und jetzt die Bremse drücken, dass er die nicht wegrollt. Gut. Erster Gang. Genau, weil wir umkehren wollen, fahren wir jetzt logischerweise links weiter, also Blinker links, und volle Pulle nach links lenken. Genau, und dann schön langsam, einfach locker schleifen. Gut, gut. hier überhaupt? Bleib ein bisschen links. Mhm. Also versteck dich nicht ganz. Weil, wenn du zu defensiv fährst, fahren die zu offensiv. Dann denken die so: Ja, sauber, Tyler, danke dir. Und fahren einfach so ellbogenmäßig mitten auf der Straße. du wolltest das gar nicht. Ein bisschen links rüber kurz Gas wegnehmen, mhm. weil hier rechts vor links ist. So ein bisschen so bleiben, genau, und dann checkst du so Optik hier, kommt keiner. Locker weiter. Diesmal fahren wir geradeaus weiter. Mhm. Du kannst schon, weil du das Stoppschild da oben ja siehst, einfach die Kupplung drücken und dann locker einfach bis zur Linie fahren. Und weiter, weiter, weiter, weiter, ruhig bis auf die Linie und dann stopp. Aber ich glaube du bist in den Rückwärtsgang gegangen. Jetzt schleif dich wieder ein bisschen nach vorne, so wie gerade beim Umkehren und dann guckst du nur nach links. Wenn da wirklich keiner kommt... Ne. Dann hau mal ab. Dann geht's ab hier. Sehr gut. Genau, direkt Kupplung wieder durch. Rollen lassen, ein kleines Stück, zweite Gang. sauber. Du darfst diesen Fahrradweg hier mitbenutzen. benutzen. Mhm. Guck mal hier im Spiegel, hier ist kein Fahrrad, ne? Mhm. Da kannst du immer so ein bisschen da dran fahren, da drauf fahren, so wie du das gerne ist oder brauchst. Manchmal kommen die hier große Busse entgegen oder LKWs stehen, so wie der da, richtig Käse. Dann fährst du einfach hier drüber. Wichtig ist, dass du vorher gesehen hast, dass hier keiner mit dem E-Roller langballert oder sowas, weil die sind ja manchmal ein bisschen schneller als wir. Und der Prüfer beobachtet dich, wie du hier an dem Ding da vorbeikommst. Das ist fast egal. Der will nur sehen, wie du guckst. Wenn du na, das beobachtest, ist er ja glücklich und alles sind cool. Wir fahren dann rechts weiter gut. So. Nimm mal Gas ganz kurz weg. Check nochmal in den Spiegel, da ist keiner, ne? Aus deinem Schulterblick, dass da wirklich keiner ist. Und dann rollst du langsam hier rum, ohne Gas. Genau. Wenn du meins passt, sehr gut. Da oben ist übrigens die gleichste 30-Zone der Welt. Cool. Ein bisschen links bleibt, ich glaube der biegt ab. Sei vorsichtig, gib nicht so viel Gas. Ruhig Abstand von den Autos. Wenn das nicht passt mit dem Gegenverkehr, bleib einfach erstmal stehen. Also nicht, dass du den hier machst oder sowas, sondern du guckst und lass immer gut Abstand zu den Autos, weil es kann ja sein, dass irgendeiner einfach so mal die Tür aufmacht. Und wenn du dann so einen halben Meter Platz hast, dann hast du so ein bisschen Spielraum, um da zu reagieren. So, wir fahren dann gleich links weiter, kein Gas. Mhm. Erstmal blinken und dann rollst du einfach so locker bis zur Ampel. Mhm. Ja, nicht ausweichen. Hast du gemerkt, was du gemacht hast? Ja, ich mache Gut. <lacht> Kupplung und langsam runterbremsen. Jo. Und dann erste Gang. Genau, jetzt aber an der Bremse bleiben, weil sonst rollst du zurück. Ne? Ja, die Kupplung nicht loslassen, sonst fahren wir direkt los hier. Das war diese Nummer mit Fahrradfahren, wenn du trampelst und beide Bremsen ziehst, gibt's so um. Bremse und Kupplung gleichzeitig, das geht nicht. So, Jetzt schön langsam, bisschen Kupplung, das reicht schon genau. Jetzt nicht so losballern, weil wir erst den Gegenverkehr durchlassen müssen bzw. aufpassen müssen. Kommt keiner, dann gibt Gas, dann ist okay. Dann gehen wir rum. Hinter dir ist alles klar? Ups. Ah, für ja. die Fans hier. Das ist cool. So, check die Ampel, ne? Ja. Und das Schild oben rechts. Und jetzt einfach so, genau. Ein bisschen links bleiben. Langsam hier. Stopp. Hier an der Linie. Stopp. Stopp. Gut. Und erste Gang. Mhm. wieder schleifen. Bisschen Gas. Direkt zweite Gang Gut. Den Fuß wieder weg von der Kupplung. Pass auf die 30 auf. Kein Gas mehr. Also die Kupplung kannst du weglegen, den Fuß. Genau. Jetzt musst du nur die 30 kontrollieren, weil das ist jetzt nicht so easy. Deine Ampel ist umgesprungen, hast du gesehen, alles cool, keine Kupplung, wir fahren geradeaus weiter. Aber jetzt teilt sich deine eine Straße auf zwei und wir bleiben immer auf der rechten. Das ist genau richtig. Direkt Kupplung durchdrücken und langsam runterbremsen. So ein erster Gang. Außenspiegel guck. siehst du den Benz, der angeballert kommt? Ja. Wer ist er denn? psycho <lacht> Gut. Und direkt Kupplung durch. Und Gang. Wenn du sowas vorher siehst, dann brauchst du kein Glück, um keinen Unfall zu machen. Sondern du siehst den, siehst, der hat hier alle Tassen im Schrank, gehst du ein bisschen zur Seite und lässt ihn vorbei ballern. Ist so. Wenn du das nicht siehst, dann fährst du einfach so, la la la, und auf einmal wunderst du dich, was da an der Seite kratzt. Ich meine, Schuld hätte er gehabt, das ist ja. nicht das Problem. Aber es bockt ja trotzdem nicht. Ruhig ein bisschen Gas geben, 70 darf es hier fahren. Wenn es dann passt, wieder Kupplung durchdrücken, rollen lassen. Ja, warte, ist erst die Bleib ein bisschen weiter links. Genau. Ja, ein weiter Sobald Gegenverkehr kommt, ne, will man immer so ein bisschen hier rüberziehen. Du kannst gerne wieder in den Außenspiegel gucken, dann siehst du den Platz noch zur Linie. ...um dich ein bisschen sicherer zu fühlen. Gut. Guck mal, siehst du, dass die alle bremsen? Bremse auch. Ruhig ein bisschen fester bremsen. brems ruhig härter. Ja, genau. Bremse genug. Hat gereicht. Jetzt kannst du locker weiterfahren. Wenn du das nicht machst, dann musst du da hinfahren, fester bremsen, stehen bleiben, wieder erste Gang, zweite Gang. Wo ist er denn? Hin? Argentinier? Follow? Alter, er ist voll der Typ. Er fährt mit dem Fahrer nach Argentinien oder was? <lacht> ja, mit seinem Instagram-Account. Scheiße, hab ich das so gesehen. wir ihm folgen können. <lacht> Man darf hier 70 fahren, aber wie willst du das machen mit der Kurve? Keine Kupplung, keine Kupplung. Nur Gas weg. Erstmal checken. Deine Straße ist ja frei. Guck mal. Jetzt ruhig hier ein bisschen Gas geben und super cool. Genau. Dann zieh ruhig noch ein bisschen. Wenn du dann an die 70 kommst, dann wieder Kupplung durchrollen lassen. Gut. Gut. Was die Prüfer gerne machen ist, die fahren von so einer außerhalb geschlossenen Ortschaft Geschichte wieder in die Stadt rein und guck mal, da ist nur ein Schild, Lün, Bremse, mehr Bremsen. Du musst bei dem Schild jetzt bei 50 sein, das wollen die sehen, das beobachten die ganz genau. Ich habe das früher nie gecheckt, ich habe immer gedacht, ja, aber ich steht doch keine 50, ne? Aber ist halt die Ortschaft und das zählt dann, ne? Bisschen links bleiben. Yep. Und dann, Ah, der ist nicht so schnell wie du. Erster Gang. Genau. Gut, hast du meinen Fuß gemerkt an der Kupplung? Weil du den ersten Gang brauchst. Und zweiter Gang. Gut. Und dritter Gang. Kupplung. Genau. Fragst du dich, wie die so schnell wegziehen können? Mm, ja. <lacht> Gut, keine Kupplung mehr. Du Fuß ganz weg und langsam mal Ein bisschen anbremsen dass du locker hier durchkommst, genau, und dann langsam wieder da raus. Die ziehen die Gänge viel höher als wir. Und viele Fahrstüler fragen sich das immer, weil die fahren ja so normal los und lassen die Kupplung halt auch los und gucken dann nach vorne und die ziehen alle weg. langsam, guck mal, jetzt nur 50. <lacht> und die ballern alle vorne voll weg und man denkt sich so, was machen die denn, ne? Die geben richtig Gas. Ich kann dir das gleich einmal zeigen, wenn wir an der nächsten Ampel stehen, wie man losfahren muss, damit man so losfährt wie die. Mhm. Das, selbst wenn du das kannst, brauchst du das in der Prüfung aber nicht zeigen, das wird kein Prüfer sehen. Aber wenn der da hinten mit seinem Kaffee sitzt und du fährst los und der brach, mhm. und klebt da so mit dem Kopf an der Wand, <lacht> ist halt nicht cool. Also musst du schauen, dass du trotzdem weiter so losfährst wie jetzt. Das ist für die Prüfung perfekt, mhm. nicht schneller. Ich hoffe, das kannst Ja, gute Idee. Genau, schön deine 50 immer kontrollieren, dass das passt. Wie gesagt, auch 52, 53 ist egal. Nur 60 ist dann irgendwann spannend. <lacht> Ein bisschen Gas, weil für die Kurve hast du Gas weggenommen, ist gut, danach wieder Gas geben. Das ist das, was ich meinte mit diesem dynamischen Fahren, dass du immer wieder Gas weg, Gas drücken, Gas weg, Gas drücken. Und du merkst ja auch, dass du, ich sag mal, selbst wenn hier 50 ist, du kommst ja nicht durch jede Kurve mit 50. Der Prüfer beobachtet dich und wenn du es halt probierst, so wie wir da gestern im Werner, <lacht> da die Kurve, die war gut, äh, wenn du das dann probierst, ist halt nicht so gut. So wie diese Kurve zum Beispiel. Ja, hier ist 50, aber vielleicht eher vorher ein bisschen Gas wegnehmen, dass du lockerer dadurch durchkommst und dann ist alles gut. Genau. Dann wieder ein bisschen Gas, wenn du merkst, du bist sicher und hast das im Griff. Und das musst du immer so auspendeln. So, Gas wieder ein bisschen weg. Wir fahren dann links weiter. Schon blinken. Kupplung ganz durchdrücken und jetzt nur langsam runterbremsen, nichts mehr machen, schön links rüberfahren, genau, aber jetzt nicht schalten oder sowas, sondern einfach nur Kupplung und langsam runter bis zur Linie und dann du, die jetzt erste Gang, wenn du jetzt mal auf die Ampel guckst, wir haben keinen Pfeil auf der Ampel, ne? mhm. wir haben einfach nur rot, musst du auf irgendwen aufpassen, wenn wir jetzt links rumfahren? Ja, Nee, Gegenverkehr. Ja, den Gegenverkehr. Genau. Ähm, ja, ist richtig. Also Auf die musst du aufpassen. Wenn wir jetzt einen Pfeil auf der Ampel hätten, dann nicht. So, aber jetzt kannst du langsam losfahren. So ein bisschen. Siehst du auf der anderen Straßenseite, dass der Pfeil blinkt, wie gestern? Mhm. Das heißt, Achtung, Gegenverkehr. Ne? Kupplung drücken und langsam so ein bisschen links rüber. So ein bisschen so, genau. Und so ist okay. Wenn die jetzt rot bekommen da drüben, mhm. leuchtet da der grüne Pfeil. Das heißt, du musst also beides so ein bisschen beobachten. Ein bisschen auf den Pfeil gucken und auf die Autos gucken. Komm, die denn alle her, ey? Mach mal Feierabend. So, nur noch der rote. Jetzt kannst du schon Kupplung lösen. Der hat dir schon Zeichen gegeben, hast du gesehen. Da ist dein grüner Pfeil und jetzt hauen wir ab. Oben rechts das Schild. so ballern. Guck mal, wie schnell wir schon fahren. Ah, ja, ja, richtig. richtig. Genau. Sonst halten die Sheriffs uns an und dann stehen wir da. Es sei denn, es ist eine hübsche Polizistin. Da ja. Es gibt voll viele hübsche Polizistinnen. Mittlerweile, ey, bei uns in der Stadt habe ich gesehen, fahren eigentlich. Richtig gut. Ja. <lacht> ich meine, ich werde zwar nicht gern verhaftet, aber... Ja, Roller hat schön auf die Ampel gedrückt. Gib mal kein Gas mehr, roll einfach. Kupplung drücken. Ein bisschen langsamer werden. Erster Gang. Schade, hätte ja fast klappen können. Ja, bremsen. So, und jetzt wieder locker los. Oben 50. siehst du Ich yep. Gang, aber nicht 50. Ja. Sondern einfach nur dritte Gang, damit du hier locker durch die Kurve kommst, das Auto nicht so... Ja. Macht. so sondern so ist gut. Ein bisschen Abstand von ihm hier. Cool. Sauber. Na, ruhig noch ein bisschen Gas. Wieder eine schöne Straße. Alles gut, ne? Ja. Gut. Der war jetzt richtig. Jetzt hast du mit dem geguckt, dann ist alles cool. In der Prüfung später solltest du so alle 20 Sekunden in den Spiegel gucken. Dreimal in der Minute, finde ich, hört sich irgendwie ein bisschen öfter an als alle 20 Sekunden. Aber ja. Ähm, wichtig ist, der Prüfer sitzt ja hinter mir, ein bisschen links bleiben, und dann guckt er immer in den Spiegel guck was deine Augen machen. Ich habe mich nämlich früher mal gefragt, wie will der überhaupt sehen, ob du guckst oder nicht? Der krabbelt ja hier nicht nach vorne. Dabei guckt er einfach so in den Spiegel und guckt was deine Augen machen. Und wenn der dann sieht, die gehen hoch oder gehen runter, dann weiß der, alles klar, du guckst. Aber wenn du die ganze Zeit nur denen machst, dann weiß der, du hast einen steifen Nacken. den DPD-Wagen da. Ja. Der hat Warm blinkt nicht an. Ne? Also einfach so ein bisschen vorsichtiger vorbeifahren. Gut, das reicht schon. Siehst du, was da kommt? Scheiße, okay. Gut. Dann jetzt schon. Nein, nein, ne, nicht schalten. Erstmal bremsen. Bremsen ist immer Nummer 1. Ja. ja, ja, bremst erstmal. Ruhig fester bremst. Kupplung drücken. Kupplung. Jetzt zweite Wärme. Genau. Jetzt rollst du langsam weiter und guckst. Einfach so weiterrollen. Roll, roll, weiter. beobach roll weiter. Nicht die bremsen. Wenn du brennst, brauchst du jetzt den ersten Gang. Ich habe dir weiterfahren, wir fahren einfach hier rein. Kein Gas, Kupplung, und hier wieder raus. Blinker. Genau. Erst wieder gerade werden, und dann wieder Gas. Kupplung durch, wieder rollen lassen, genau. Versuch nicht vorher zu schalten. Versuch immer erst ganz durchgedrückt zu haben, und dann zu schalten. Ruhig jetzt wieder Kupplung durch, rollen lassen. weg von der Kupplung komplett. Genau. Und dann die 50 halt so halbwegs kontrollieren. Aber hast du jetzt gerade gemerkt beim Kreisverkehr, du warst im Kopf noch nicht so ganz auf alles eingestellt. Dann kommt man da hin und dann auf einmal so, na, das ist zu viel auf einmal. Bereite dich immer so darauf vor, was du gleich machen willst. Also denk schon vorher drüber nach. Sonst ist das nachher zu stressig, wenn du dann da bist. Es gibt hier Achtung Gänse das ist jedes Jahr so, das ist richtig krass. Hier ist irgendwo so ein Teich und da chillt so eine Gänse und die machen dann immer, gehen immer auf die andere Seite, da gibt es zu so futtern und dann gehen die wieder zurück. Dann gehen wir hier. Gänseparty. 50 ist richtig mies hier, ne? Große Straße, breite Straße, könnte man locker 60-70. Aber. Auch da äh, die Rennleitung schläft nicht. Ne? Die ganze Zeit hier wachsam. Guck mal, einfach nur Baustelle, du kannst normal dran vorbeifahren. Ist jetzt nicht ultra eng. Einfach so, so wie jetzt. Ist alles gut. Da brauchst du dem Prüfer auch nichts Besonderes zeigen, wenn das kommt. Du kannst normal einfach weiterfahren. geht's richtig los. Herzlich Willkommen in Bergkamen. So. Genau, ruhig wieder ein bisschen Gas. Und da vorne, der Kreisverkehr, fahren wir geradeaus wieder raus. Okay. So, dann hast du jetzt schon mal die Chance, kurz hinter dir zu gucken, was so abgeht. Und jetzt schon Kupplung und Bremse. Genau. Ruhig noch ein bisschen mehr. Das reicht. Jetzt zweiter Gang. Alle Füße lösen. Alle Füße lösen. Da reingucken. Und nur rollen. Nichts mehr machen. Schön drum rumfahren, nicht da drüber fahren. Richtig rumlenken so. Ein bisschen mehr. Und blinken. Und weiter rumlenken. Gut. Korrekt. Und jetzt, wenn du gerade bist, kannst du wieder Gas geben. Ja, der ja, ja, zweite Gang ist cool. Ein bisschen Gas geben. Und jetzt Kupplung durch. Gas weg. und Genau, dritter Gang. fertig. Fahr ruhig mittig, weil ist nur eine Spur. Ist voll großzügig hier, kannst du sagen. So, ne? Aber bleib dann trotzdem in der Mitte, dass der nicht auf komische Gedanken kommt. Oh, so wie jetzt zum Beispiel. Tja, manche Menschen... <lacht> Wir fahren geradeaus weiter. Wieder, jetzt schon vorbereiten. Kupplung, Bremse. Ruhig ich ein bisschen fester bremsen. Jetzt schon zweiter Gang. Los, alle los, alles loslassen. Kein Gas geben. Blinker. Gut. Hast du gemerkt, jetzt kam schon wieder mal so ein bisschen sehr, sehr schnell, ja. ne? Eine da, mich irritiert irgendwie. Ja, ja. Mach den fertig. Hier, es sieht richtig so nie als könnte man richtig Gas geben, ne? Aber ist auch hier immer noch 50 innerorts, bleibt alles wie es ist. Bei so einem LKW, wenn der da steht oder generell Autos mit Warnblinklicht, fahr immer ein bisschen vorsichtiger drumherum, weil du weißt nicht, was die machen. Im Schlimmstenfalls fangen die an zu brennen, gibt kein Gas mehr. Guck kurz, nicht, dass der seine Tür aufmacht. Guck mal, was da kommt bremse fester bremsen, zweiter Gang, Bremse los, genau. Roll weiter, roll, nur rollen und beobachte die. Roll weiter, weiter rollen, weiter rollen und weiter rollen. Roll, roll, roll, roll weiter, weiter, immer weiter. Geradeaus fahren wir raus. Blinker, genau. Ja, nicht ganz so schnell, Fuß weg auch von der Kupplung. Nee, Fuß weg von der Kupplung. Blinker aus. Lass dich nicht abdringen, wenn die Kopf bleibt, der ja. geht aus, lass ihn ruhig. Okay. Gib erstmal kein Gas mehr geben. Genau. So. Ähm, 30 siehst du. Ja. Kannst du sowieso hier nicht schneller durch. Also locker bleiben, ein bisschen links rüber. Die Ampel hier, ne? Ist aus. Die mhm. geht nur an, wenn da Fußgänger auf den Knopf drücken. Drücken die nicht auf den Knopf, geht die nicht an. Du einfach hier rumfahren. Du musst auch nicht blinken oder so. Genau. Korrekt. Hinter dir? Es ist immer wieder wichtig, dass du so zwischendurch, zack, ein kurzer Blick, dann ist alles cool, du weißt Bescheid und kannst wieder nach vorne gucken. passt aber, dann drückst du wieder drauf. Genau. Und jetzt schön die 30 immer wieder kontrollieren, ne? Du hast übrigens die ganze Zeit hier Vorfahrt wegen diesem Bordstein, der hier so abgesenkt ist, weißt du, der so geradeaus durchgeht. Der hier. Siehst du das? Mhm. Wenn die Straße so reingehen würde, wäre halt rechts vor links. Aber dadurch, dass dieser Bordstein da immer so, ja, gerade durchgeht, brauchst du auch gar nicht gucken. Ich habe früher mhm. immer mit dem Spiegel so gedacht, ja, ja, als ob, wenn ich Führerschein habe, gucke ich nie wieder rein, ne? mhm. Dann habe ich Führerschein gehabt, habe ich auch nie wieder reingeguckt. <lacht> Und ja, irgendwann, bisschen links bleiben, mhm. irgendwann fahre ich so nach Hause, noch mehr links bleiben, in der Ecke, hier. nicht nur auf ihn gucken. Dann, ja. Irgendwann fahre ich so nach Hause, ne? Und auf einmal so, ich war fast zu Hause, hinter mir so, Ach, der Fahrer mit dem Kennzeichen <lacht> blühen, blablabla, bla. bitte bleiben Sie stehen. Ich dachte so, krass, ist ja wie New York hier. Oder? Und fahr so weiter. <lacht> und irgendwann schon wieder so, Ach, bitte bleiben Sie sofort stehen. Und ich dachte so, ey, äh, hä? Und dann habe ich in den Innenspiegel geguckt. Und dann sind die schon die ganze Zeit hinter mir hergefahren. Also gewunken und Polizeistopp und so. Da habe ich erst mal gecheckt, dass die mich meinen. Ne? Da waren die sauer. <lacht> also immer, ne, also, ey, ich meine, auch wenn du einen Führerschein hast, ist es immer gut, wenn du guckst. Vielleicht dann nicht mehr so ganz so krass oft. In der Prüfung musst du es ein bisschen übertreiben, damit der Prüfer sagt, auch oh, gute Beobachtung, kein Gas geben, weil der da steht. Siehst du das? Mhm. Kupplung und Stopp. Stopp, stopp, stopp. Direkt Stopp. Gut. Erster Gang. Spiegel gucken, dass dich keiner überholt und dann fährst du vorbei. Genau. Und direkt locker, Kupplung durch. Genau. Ja, also äh, in der Prüfung musst du es halt ein bisschen übertreiben, damit der Prüfer auch sieht, du hast eine gute Beobachtung. Später, wenn du einmal in der Minute guckst, ist auch gut. Hauptsache, du guckst überhaupt da rein und weißt, was hinter dir abgeht. Ein bisschen links weiter rüber. So wie der Vogel, der dich da gerade überholt hat. Mhm. Wenn du sowas immer rechtzeitig siehst, ist immer okay. Wenn du das nicht siehst und zum Beispiel vor dir fährt mal ein Fahrrad oder ein Roller und du denkst, alles klar, ich fahr mal eben vorbei, der kommt von hinten, dann Knockout. Du kannst nicht ausleuchten, du kannst nur so machen. <lacht> alles gut, zieh weiter durch. Hast du gemerkt, was dein Instinkt wollte? Ja, du ja. siehst, da kommt ein Auto und du denkst doch, okay, fahre ich drum rum. Dann wärst du voll über den Bordstein gefahren. Kannst du nicht bringen. Das Einzige, deswegen fallen Fahrschüler übrigens ab und zu durch in der Prüfung. Weil die genau das machen, was du gemacht hast. Da kommt von vorne einer und die denken so, oh nein, und weichen aus. Und dann ist hier ein Bordstein oder irgendwas und ich muss dann als Fahrlehrer ins Lenkrad greifen. Da rüber wieder. Und dann ist Party zu Ende. Damit das nicht passiert, immer wenn dir jemand entgegenkommt, reicht nicht aus. Du merkst das ja, diesen Impuls. Bleib stehen, mach nur Kupplung und Stopp, dann bist du safe. Okay, okay. Ein bisschen links bleiben. Wir fahren dann rechts weiter. Und Kupplung durch, genau. Ein Bisschen links bleiben wieder. Nee, links. Okay. Genau. Guck mal kurz in den Spiegel, wie viel Platz du hast und in den. Ja, relativ Ist komisch, ne? Erster Gang. Man selber denkt ja immer schon, boah, ich bin schon voll weit links, aber noch nicht. locker weiter, aber locker. Weil du jetzt nur grün hast, haben die Fußgänger da auch grün. Siehst du den Opi mit seinem Fahrrad, mit dem Außenspiegel sogar drin? Ja. Kein Gas, kein Gas. Vorsichtig beobachte den. Okay, der bleibt stehen, dann ist alles cool. Dann kannst du locker weiter. Ist die nächste Ampel? Gas lohnt sich, null. Einfach Kupplung drücken und rollen. Dann ist er entspannt. Aber wenn du so... Dann sind wir mit Drucksbock nicht. Bremst ein bisschen. Langsam wieder schleifen. So. Jetzt kannst du wieder ganz normal mit Kupplung durch. Genau. Und direkt wieder Kupplung durch. Genau. Korrekt. Einfach beobachten. Siehst du ja, wenn die so reinziehen. Gas weg, wenn du sagst, ja, passt wieder, wieder Gas dran. Erinner dich dran, wir waren gestern auch auf der Straße hier. Sei vorsichtig, halte immer guten Abstand, denn guck mal auf einmal bremsen die, weil die zur Tankstelle wollen, Auto waschen oder was weiß ich. Genau. Wie der erste Gang. Hier. <lacht> ist viel Platz, aber denkt dran, Nottingham schläft nicht. Die <lacht> nehmen wir uns fest. Genau. Beobachte die Ampel, die ist schon lange grün, ne? Mhm. Einfach weiterfahren mit 50, aber ein gutes Auge auf die Ampel haben. Genau. Einfach locker weiter. wieder kommen so, also mal fährt einer mal schnell hier ran oder darüber. Und du, du musst lernen, diesem Instinkt zu widerstehen. Mhm. Weil das Allerwichtigste, denk dran, da ist Ortsausgang, das Allerwichtigste ist, dass du die Kontrolle darüber behältst, dass dich kein anderer außer Bahn kegelt. Ja. Es bockt natürlich nicht, wenn die da so ranfahren, aber ruhig ein bisschen Gas geben. Hast du gesehen, 70? Drück drauf und Kupplung auch und viel Gang. Auch wenn das nur so ein kurzes Stück ist. Egal, Hauptsache du arbeitest, du machst da was. Genau. Ich wieder anbremst, ein bisschen mehr. Kupplung durch und dritter Gang. Genau. Das ist übrigens kein Fußgängerweg hier. Ne? Nicht, dass du in der Prüfung auf einmal stehen bleibst und lässt die Leute hier durch oder so. Wenn du siehst, da geht jetzt einer lang, der total in einer Schüssel hat und da einfach drüber will. Da fahren wir dann nicht platt. Aber nicht extra stehen bleiben. Das kommt auch nicht gut beim Prüfer. Und sie denken ja so, oh, da bleibe ich stehen, dann kriege ich Pluspunkte oder so. Nein, hm. dann kriegst du keine Pluspunkte. Ich denke ja, höchstens, du willst sie verarschen und ein bisschen Zeit rausholen. <lacht> okay, wir fahren geradeaus weiter. Hinter dir wieder checken, was sie macht. Und jetzt siehst du das, ne? Die fährt schon so ein bisschen schräg rüber. Guck nochmal in den Außenspiegel. Siehst du, was sie macht. Kupplung drücken und langsam nur runterbremsen. Mehr nicht. noch langsam weiter bremsen. Und erste Gang. Schön locker weiter. Lass mal die Füße kurz los. Ich zeig dir jetzt, wie die losfahren. Die geben einfach Gas und nehmen den zweiten Gang und fahren direkt hinterher. Das war's. Und jetzt kannst du schon Druck machen. Aber ich habe jetzt auch nichts gemacht. Ich habe nicht schneller die Kupplung losgelassen. Du hast nur gehört. Ich habe die Gänge viel höher gezogen. Das machen die. Die drücken drauf und vorsichtig, der biegt ab. Bremsen ein bisschen. Nur bremsen. Gut. Und da guck mal, die geht da auch noch drüber. Siehst du das? Brems wieder. Kupplung. Genau. Mach mal den Gang wieder. Langsam loslassen. jetzt gib mal Gas. Und guck mal, wie der hinterher geht. Gib mal Gas. Mach ruhig. Probier aus. Und dann zweite Gang. Verstehst du? Ja. <lacht> Nur das kannst du halt in der Prüfung kommt, das ist komisch. <lacht> okay, gibt kein Gas mehr. Nein, nein, nein. Wir fahren jetzt links weiter. Blink mal links. Nur so blinken. Langsam rüber. Okay. Die Vorfahrtstraße, siehst du das, dass die nach links geht? Ja. Das heißt, du hast Vorfahrt. Du brauchst ja. nichts machen. Fuß weg von der Kupplung. Mhm. Ganz weg. Im zweiten Gang bist du. Du hast Vorfahrt. Also locker langsam so weiter und dann eine schöne große Kurve. Das reicht. So ist cool. Genau. Und ein bisschen Gas geben. Hast du gesehen, wie schnell? Mhm. Sehr gut. eine schöne Straße hier. Generell habe ich das Gefühl, dass die Straßen in NRW mal äh, wieder gemacht werden können. Ja, 30 ist eine wunderbare Geschwindigkeit. Ich bin mal bei 30 vom Roller gesprungen, weil ich gedacht habe, das wäre nicht so schnell. Aber das ist schneller, als man denkt. Was ist danach passiert? Also ich, ich bin halt so runtergesprungen und dann bin ich so schnell gelaufen. Das muss richtig bescheid ausgesehen, haben. meine Beine so dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Und dann war da rechts so ein Gebüsch, das war so am Schulhof und dann bin ich so halb in das Gebüsch gejumpt, weil ich gedacht habe, ich kann sowieso nicht was so weiter rennen. Ja, und, und da ist aber nichts passiert. Also ich bin nur runtergesprungen und habe gedacht, okay, bei 30 springe ich nicht normal vom Roller, ist nicht cool. Genau. Ja. Korrekt. Und wenn du hinter dir guckst, alles perfekt. Perfekter. zieh ruhig, dass du so an den 70 kratzt und dann einfach Kupplung vierter Gang denn jetzt siehst du ja auch große, breite Straße alles gut, dass sie nicht erschrecken ne? große, breite Straße, 70, vierte Gang geradeaus, alles cool, dann kannst du das auch so halten. Kontrollier nochmal kurz deine 70 und dann drück wieder ein bisschen drauf, ne, dass du nicht zu weit runter runterkommst Yes. Yes, yes, yes. Was hörst du für Musik? Oh, alles. Alles? Amerikanisch, Rap, Deutsch. Okay. du? Ja. Ich glaube, ich höre alles, bis auf... Death Metal? Ja, sowas auch nicht. Das ist zu krass, das kann ich mir nicht ziehen. Und Hardcore, oh. also dieses... Das kann ich mir auch nicht ziehen. Und äh, Schlager geht, geht auch nur kurz. Mhm. Nicht lange. Also so ein bisschen geht das, aber lange kann ich mir das nicht durchziehen. Im Moment finde ich äh, Kapital find ich ganz geil. Das, bockt. Und das ist dann immer wieder so eine Phase und dann ist das auch wieder vorbei. schon Wieder ein neues Lied raus, ne? Nummer 1 oder so ist das, glaube ich. Ja, das ist ganz geil. Guck mal, jetzt ist ja hier 70, aber du kannst nicht genau sehen, was hinter der Kurve ist. Also ist es ist clever, kurz Gas wegzunehmen. Du guckst ein bisschen, alles wieder gut und dann drückst du wieder drauf. Guck mal, sogar hier 70 Ende, dann mach Vollgas. Du bist zum Fußboden einfach. Genau. Zieh ruhig weiter durch. Genau. Komm mal vorwärts hier. Yalla, yalla. Ja, leider nicht ganz so lange. Einfach wieder nur bremsen. Genau, reicht schon, reicht schon. Bremsen wieder los. Und jetzt guck mal, merkst du, bist schon bei fast 70? Du bremst so an, und wenn du so schnell warst, reicht das, wenn du ich sag mal knackig runterbremst und du hörst bei 80 auf zu bremsen. Den Rest macht so Gegenwind und, und Fahrtwiderstand und Abroll, bla bla bla. Also, es reicht, wenn du so kurz nach 80 aufhörst zu bremsen, und dann passt das schon wieder. Vergleich mal kurz rechter und linker Spiegel, die beiden, dass du dich selber so gut in die Mitte einordnen kannst und das selber ein gutes Gefühl für bekommst, das einzuschätzen. Korrekt. Korrekt. Beispiel in der Prüfung, ne? hier ist jetzt kein rechts vor links, kein Stoppschild, gar nichts, keine Ampel. Immer wieder hier reingucken. Dann sieht der Prüfer, Wallah hat gute Beobachtung. <lacht> ja? Also wenn du oft da reinguckst, ist er zufrieden und lässt dich dann auch in Ruhe. Dann guckt er nicht immer die ganze Zeit so da rein aus Augen. Sondern der guckt ab und zu und dann weißt du, okay, du guckst gut und dann ist alles gut. Hier, Straßenschehen. Wunderbar. So. Hinter dir wieder kontrollieren. Straßen, wenn die Leute daherlaufen oder so Fahrrad fahren, frage ich mich manchmal, wo die hinfahren. Mhm. Ist doch nichts. Gehen die da einfach so? So, geradeaus komme nach Hamm, Hast gesehen. Mhm. Gut. Genau. Kurve, alles klar. Dann wieder anziehen, wieder ein bisschen Gas geben. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. jetzt wieder los. Jetzt kommen wir nämlich so langsam wieder in die Stadt rein. Die Bauchstellen einfahren. Erstmal 50, 50 wieder welcher Gang? Genau. Kupplung, Kupplung, Kupplung, Kupplung. Das geht nichts. Genau. Langsam lösen. Da war die Motorbremse. Guck mal, was da vorne kommt. Kreise. Yep. Kupplung, Bremse, fester Bremsen. denkt dran, genau. Das reicht. Zweiter Gang. So, ist cool. Füße alle loslassen, alle loslassen und ihn beobachten. Roll weiter und beobachte ihn. Einfach rollen, nichts machen, kein Fuß drücken. Einfach rollen. Kommt da einer? Nein. Gut, dann roll weiter. Wir fahren da drüben raus. Nicht blinken, sondern die zweite fahren wir raus. Einfach schön drum rum lenken, genau. Dann kannst jetzt blinken. Dann checkst du nochmal so mit dem Kopf ab, dass hier kein Fahrrad dazu so fährt. Das ist alles cool. Und dann langsam weiter. Ja, falsches Pedal? Ja. Genau. Merkst du merkst ja schon, mit zieht ja, ne? <lacht> so. Guck mal, was da vorne wieder kommt. Dreißig. Schon wieder. Wir fahren die dritte wieder raus. Okay. Lass dir dafür Zeit. Kein Gas geben. Ohne Gas. Einfach rollen. Große Kurve. Ja, oh. schön weiter. Ja, und dann nee, nee links blinken brauchst du nicht. Du musst jetzt ja, gleich. Drauf jetzt rechts blinken. Hier rechts. Genau. Ja, Korrekt. Keine Schilder, wie schnell darf man fahren? 50. Bitte? 50. Ja, weil in der Stadt und so. Genau. Kupplung durch. Nee, nee, nicht ja. erst. Nur locker, genau. Und oh, wieder ein bisschen aufdrücken. mal, siehst du links das Ortsausgangsschild? Ja. Das gelbe? Direkt rechts daneben ist schon wieder 50. Weil die nicht wollen, dass du hier mit 100 durchballerst. Genau, also einfach so cool bleiben, fahren einfach 50 weiter, fertig. Die Uschi hinter dir, die ist schon ganz nervös, siehst du Die <lacht> fährt schon immer... An. Ich glaube, die haut jetzt hier gleich ab. Siehst du das? Guck mal, die blinkt schon. Siehst du, die fährt jetzt hier rechts. Nicht rüberfahren, nicht ausweichen. Genau. Ziehen immer durch. Sauber. Hast du gesehen, wie schnell du darfst? Okay, dann zieh noch ein bisschen. Kannst du ruhig dann draufdrücken. Bei 70 geht. Drück noch ein bisschen. Und dann Kupplung locker vierte Gang. eine wunderschöne Straße hier ausgesucht. Mhm. Voll kaputt hier alles. Genau. Aber so wie du es jetzt machst, hältst du gut die Linie. Das ist cool. Du kannst immer noch mal links oder rechts kontrollieren, ob du zu weit rechts oder links bist. Und dann wieder drücken. Wieder aufs Gas. Bleiben, das machst du gut. Guck mal, siehst du da hinten das Fahrrad? Man kann den Vogel überhaupt nicht erkennen. Mhm. Deswegen haben Motorräder immer Licht an, damit man die rechtzeitig erkennt, weil in so einem Waldstück siehst du den überhaupt nicht. Wenn du dann jemanden überholen würdest oder so, erschreckst du dich auf einmal, weil dann kommt doch so ein Fahrrad dir entgegen. Ich glaube ab 2014 haben Autos auch immer dieses Tagfahrlicht, so wie er. Mhm. Das kann man gar nicht mehr ausschalten nicht selbst wenn du den Lichtschalter auf Null drehst ist immer dieses Licht an oh die Straße ist so gut ach, schock ich glaube jetzt, der ist vorbei guck mal Toni, guck mal der zieht vorbei so, <lacht> welcher Gang? Gas. Also genau. weißt du, was beobachte ich immer den BMW hinter dir, bleib auch am Gas, so schön dran bleiben. Weil manchmal neigen die dazu, einfach so verrückte Überholmanöver zu machen. Wenn dann noch mal jemand entgegenkommt und das passt nicht so ganz, kannst du dann dabei mithelfen und kurz Gas wegnehmen, dann passt das doch wieder. Geht aber nur, wenn du halt immer wieder mal reinschaust. Ja. Die Straße neu gemacht hat. Wie <lacht> sollen wir einen neuen Stoß verkaufen ja. hier? <lacht> jetzt geht's. Ist jetzt die Straße neu. Luxus. Bleiben, dass das passt mit deinen 50. Hier ist wieder so eine Fußgängerampel. Siehst du, ist gar keiner da? Ist die aus? Einfach nur beobachten. Du kannst auch schon damit rechnen, wenn hier Leute dran gehen und draufdrücken, ja. dass sie dann innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich angeht. Lange dauert sowas nie. Spiegel nochmal checken und dann links rüber. Ja, also der hat schon Schiss gekriegt. <lacht> Gut. Genau. Und wenn du rausziehst, wieder die Spiegel beobachten, dass der BMW dich nicht überholt. Und dann gehst du raus. Ruhig ganz rausgehen. Genau. Wieder Spiegel gucken. Und dann gehst du wieder zurück. Gut. Guck mal, wir wollen gleich Richtung Lünen weiter. Ich bleib erstmal ein bisschen links. Vorsichtig mit dem Bordstein hier. Siehst du, wo das ist? Ja, geradeaus. So, Spiegel wieder gucken, dass der nicht vorbeizieht und ganz rausfahren, komplett. Genau. Sehr gut. Genau. Siehst du, zwei Spuren, die rechte geht geradeaus. Zu 99 ist das so. Nicht immer. Es gibt ein paar Städte, da ist das manchmal zwischendurch an einigen Kreuzungen anders. Hey Toni, wie geht's? Granate. Du Granate! <lacht> wie kommt der denn von dem Fahrersitz darüber? <lacht> Egal. Auf jeden Fall äh, ist normalerweise das so, dass die rechte Straße immer geradeaus geht. Ne? Und bei der. Da musst du einfach darauf achten, dass das passt. So, und In der Prüfung, guck auch, dass wenn zwei Spuren sind, dass du immer auf der rechten bleibst. Damit du nicht aus Versehen irgendwann mal links abbiegen musst, obwohl du das gar nicht wolltest und der Prüfer sagt, oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ist nicht schlimm, wenn das passiert, aber besser, wenn es nicht passiert. So, schleif dich ein bisschen nach vorne, so ein bisschen. Und wieder Kupplung drücken. Kupplung drücken, Kupplung drücken. Genau, dann ist das nicht so unter Druck. Ich glaube, die Bremse kannst du ganz loslassen, oder? Probier mal. Wollen wir dann? Nö, ne? Ups, für die Fans. Ja. So, jetzt kannst du locker. Ich probiere das immer aus, von Ampel zu Ampel. Dann entweder, also ich bleib stehen, löse dann die Bremse und dann merkst du sofort, rollt er oder rollt er nicht. Wenn er nicht rollt, ist er cool. Das ist einflussfrei. Weißt du, der Typ, der da dran steht an der Ampel? Mhm. Der hat gedrückt, deswegen wird die jetzt rot. Brems, Kupplung, Kupplung. Ja. Wow. Du warst schon im Keller, ne? Das ist das, was ich meinte. Diese Ampeln funktionieren halt nur, wenn da jemand drauf drückt. Und dann muss du halt schnell reagieren, ne? Ich glaube, jetzt gleich hier ist rot, und dann geht die auch bei grün gleich aus, und dann können wir einfach weiter, bis wieder irgendwer kommt. Guck mal, jetzt ist voll was los, hier kommen voll die Leute. klar, okay. grün, jetzt können wir. Der erste Gang ging jetzt immer dran, ne? das ist schon safe, das ist gut. Service wieder rückgängig, machen. Oh, der war schnell. Genau. Hast du gemerkt mit der Kupplung, ne? weil die so richtig krass ist kommen lassen. So, jetzt fahr vorausschauend dass du rechtzeitig erkennst, was da vorne gleich so ist. Sieht man schon, ne? Mhm. Gut, Wir fahren dann die erste Straße wieder raus. Ruhig schon Kupplung drücken. Wieder Bremse, fester Bremsen, denk dran. Genau. Jetzt alle Füße lösen, alles gut, zweiter Gang. Jetzt. Ja, okay, alle Füße lösen. Und die erste fahren wir wieder raus. Genau. Ah, gib aber kein Gas, damit du erstmal abchecken kannst, was hier geht. Wer hat hier Vorfahrt? Wir. Ne? Cool, also locker weiter. Weil das noch nicht überschaubar ist, baller noch nicht und nimm noch nicht den dritten Gang. Sondern erstmal locker so bleiben und dann mal gucken. Und jetzt guck mal, was da vorne für Schilder alles stehen. 30 Zone, Parkzone, bla bla bla bla bla, alles mögliche. Von daher ist das mit dem zweiten Gang ganz gut, du bleibst da einfach so. Den Fahrradweg nutzt den einfach mit. Hier im Spiegel ist ja kein Fahrrad und vor dir ist auch keiner. Also kannst du so bleiben. Ein bisschen links, ja gut. Genau, und So bleiben, schöne große Kurve. Alibaba <lacht> <lacht> und die vier Haareszeiten habe ich auch mal gesehen. <lacht> Haarscharf habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> und da oben in Kappenberg gibt es auch einen. Komme ich nicht mehr drauf. Wahrscheinlich ein Traumwert Haar oder so. <lacht> hinter dir? Alles gut. Natürlich, ne? So ist ganz gut. Wenn hier keiner steht, brauchst du nichts Besonderes machen. Einfach locker weiterfahren. So, jetzt fahren wir in den Kreis rein und geradeaus, warum vorsichtig? Geradeaus, wieder raus. Den zweiten Gang haben wir schon. Das heißt, du brauchst nur kein Gas mehr geben. Hier sind alle Zonen zu Ende. Siehst du das? 30-Zone und Haltzone. Mhm. Also einfach locker weiterrollen und jetzt schon weit nach links gucken. Guck mal, der ist ganz schön schnell. Siehst du den? Roll aber weiter. weiterrollen Roll weiter. Links machen. So, und geradeaus, wieder raus. Ohne Gas, damit du mehr Zeit hast. In Ruhe blinken. Genau. Immer noch kein Gas. Schön rumlenken. Und erst jetzt wieder drauf drücken. Wenn du vorher Gas gibst, bist du raus. Also du schubst dich irgendwo hin. Dann fahren wir aus dem Kreis die erste wieder raus. Immer noch kein Gas. Eher wieder ein bisschen bremsen. Dann weit nach links beobachten. Sieht gut aus, ne? Dann die erste raus, also Blinker. Gut. Ein bisschen, genau. Wirklich schnell. Und ein bisschen links. Genau. So, und am Ende fahren wir links. Du kannst schon die Spiegel einmal gucken und einen Blinker links machen. Kupplung kannst durchdrücken. Und dann fährst du so weiter, weiter, weiter, weiter. Roll aber jetzt weiter und nimm mal den ersten Gang. Nicht bremsen, jetzt. Roll weiter einfach. Ruhig langsam mit der Kupplung so ein bisschen wie beim Umkehren und wieder runterdrücken. Runterdrücken die Kupplung? Äh, die Kupplung? Runterdrücken? Ne, nach unten drücken. So. Ja, genau. Bremse brauchst du nicht. Du kannst das mit der Kupplung machen, dass du immer nur ein bisschen löst und wieder runterdrückst. Und wieder runterdrücken. Genau. Und wieder runterdrücken. So tastest du dich ein bisschen nach vorne. Und dann kannst du natürlich jetzt hier stoppen, wenn du dann zu weit rollst. Jetzt müssen wir das mal checken, dass das gleich passt. Ich glaube, der lässt sich durch. Siehst du das? Mhm. Dann fahr mal. Genau. Und wenn du Bock hast, zieh ruhig. Genau. Ich bin am Start. Ja. Koplo. Kupplung. Ja. <lacht> da ist sie. Zieh ruhig weiter. Geht. Und Kupplung. Ja, genau. Kupplung direkt wieder Service hier. <lacht> ja, gerne. So, Richtung Lüden fahren wir weiter. Check die Schilder. Kleiner raus. Korrekt. Jetzt hast du nicht gebremst. Ja, er hat Motorbremse einfach gebremst. Kupplung brauchst du nicht, die kannst du loslassen. Nur selber ein bisschen bremsen. Oh, jetzt bist du schnell. Ja? <lacht> <lacht> Geradeaus wieder raus. Blinker. Ja, da ist man einmal nicht so streng mit sich selber. <lacht> Zack, ist mal raus. Und direkt Kupplung durch. Und dritte Gang. Diese Konsequenz ist nachher halt wichtig, dass du, dass der Prüfer sieht, du kriegst das gut geregelt, weißt du. Guck mal links das gelbe Schild ist wieder außerorts, eigentlich 100, aber rechts direkt 50, weil die nicht wollen, dass wir mit 100 hier durchballern. So, eigentlich habe ich für die GoPro einen zweiten Akku gestellt, aber scheinbar brauchen wir gar keinen. So hier steht's wieder. Achtung. Gänse. Letztes Jahr war hier sogar so, so ein kleines Schild mit so einer Gänsefamilie drauf. Mhm. Ja, aber kannst normal weiterfahren? Also bleib ruhig auch bei 50, solange wir hier keine Gänsefamilie sehen. Mhm. Ja. geradeaus raus, also Richtung Bergwerk, Hausarten, sowas. Ein bisschen links bleiben wieder, Kupplung, Bremse, jetzt ruhig fester Bremse wieder, ja genau, Bremse los, zweite Gang. Und Kupplung los, da ist der vierte, da ist der zweite, alle Füße los, Nichts machen, nur rollen und geradeaus wieder raus, ohne Gas. Und legen. Lohnt sich Gas? Okay. Dann bleib locker. Ein bisschen links bleiben, nicht ausweichen. Sofort, kein Gas. Guck mal. Im, Im besten Fall brauchst du nicht anhalten. Jetzt kannst du Gas geben. Wenn du das nicht siehst, musst du wieder fahren, stoppen, bremsen, erster, zweite Gang. Das ist nur Theater. Jetzt zum Beispiel musst du stoppen, Kupplung und Bremse. Aber nicht, nicht, nicht parken. Also nicht, dass du zu krass rüberfährst, sondern so wie jetzt. Und erster erste Gang, gucken und direkt weiter, Gut. Du siehst ja alle so krass, wie die hier rechts stehen, ne? Mhm. Die parken ja alle. Wenn jetzt von vorne ein Auto kommt und du fährst genauso krass rechts rüber, denkt der hinter dir, du willst hier parken. Und was macht der? Der fährt sofort vorbei. Ja. Und dann es schwer. Also fahr so 50% von denen, wie die Autos stehen, sodass der auf jeden Fall sieht, du parkst nicht, du willst gleich weiterfahren. Weil, was soll er hier Druck machen? Wo soll er hin? Schön links rüber. Und genau. Das epische Wetter hier. Wolken, äh, Sonnenschein. Guck mal, siehst du den? Der Benz, der steht schon wieder mitten auf deiner Straße. Ja. Jetzt schon die Spiegel gucken und dann langsam mal. Also wenn, dann musst du komplett fahren. Passt aber nicht mit dem, siehst du? Kupplung, Kupplung und erste Gang. Yep. Wieder Spiegel. Genau. Jetzt baller nicht zu schnell, weil vielleicht ja. kommt einer. Ne? Langsam, langsam, langsam. Ganz raus, ja, und wieder zurück. Okay, hinter dir alles cool. Mhm. Ja, Bahnübergänge macht das immer so, dass du da nicht drüber ballerst, weil du weißt nie... Also es sei denn, du kennst dich aus und hast den Bahnübergang schon 20 Mal gefahren. Aber der jetzt war zum Beispiel Schrott. Also fahr einfach langsam drüber. Ist ja länger was nachher von deinem Auto. Hier drücke ruhig wieder aufs Gas. Das ist alles wieder cool. Dritte Gang. Genau. Ja. Guck mal, wenn du jetzt 40 fährst, dann weiß der Prüfer nicht, ob du gewusst hast, dass das hier 50 ist, oder ob du denkst, hier ist 30. Ja, du du muschelst hier irgendwie sowas dazwischen. Jetzig ist so eine Geschwindigkeit, das machen Fahrsteller nur, wenn die nicht genau wissen, wie schnell die gut fahren darf. Deswegen zeigt dem Prüfer immer deutlich, dass du das auf dem Schirm hast. So wie jetzt, so ist gut. Und wenn es da wieder enger wird, bremst ruhig. Aber zwischendurch bist du jetzt einmal 50 gefahren, dann weißt du ja, alles klar, hast verstanden. Du so bleiben. Spiegel gucken und raus. So, jetzt hast du nur hier ein Schild. Achtung, gefährliche Kurve. Wie schnell du da durchfährst, musst du selber entscheiden. Ein im dritten Gang. Der zweite wäre besser. Yep. Und dann kannst du wieder ziehen. Das ist kein Problem. Ja. Allerdings. 50 und diese Kurve hier oder so, das ist auch nicht so, so wie jetzt ist doch gut, so ein bisschen am Gas noch, genau, so nächste Kurve, was meinst du, ja genau, bremst lieber und lieber zweite Gang. ganz gedrückt, deswegen ging er nicht rein. Mach nochmal. An. Da ist er. Weil du nur so halb gedrückt hast, hast du gemerkt, Da waren die Zähne nicht ganz auseinander und dann kannst du nicht schalten, geh nicht. Mach nicht so schnell, hier. Spiegel einmal gucken. Da oben rechts ein gebüschtes Schild, mhm. weit drum weit drüber noch und dann zurück. Gas mehr. Wir fahren gleich rechts weiter. Linker rechts. Kupplung ganz durchdrücken. Nochmal blinken. Genau. Und... <lacht> keine Kinder mit saublöden Namen an Bord. Aber der hat keine mit AI geschrieben. Da steht keine. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> keine Kinder, jawohl. Ja, keine Kinder mit saublöden Namen an Bord. Jawohl. Er ja, ist dann so. Der Gang ist cool, jetzt aber langsam, weil du nicht weißt, was der macht und ob Gegenverkehr. Langsam, langsamer. Du weißt nicht, ob auf einmal noch, doch noch einer hier reinzieht, der die Tür aufmacht. Keine Ahnung. Genau, jetzt kannst du drauf drücken, jetzt ist alles cool. Der Gang. Genau. genau. Nur bremsen, mehr nicht. Also, genau. Kupplung drückt mit durch, das war gut. Bleib weiter an der Bremse. Genau so. Hinter dir kurz kontrollieren. Bremse lösen. Und jetzt zweiter Gang, nicht vierter Gang. Kupplung drücken, Kupplung, nur zweiter Gang, genau. Und dann einfach wieder raus, weil du ja jetzt so mitfahren konntest. Dann direkt Kupplung durch, Rollen lassen wieder. Roll, roll, roll bis zur Linie. Immer weiter, dann stopp und dann kannst du schalten. Genau. Ja. Ja. Hinter uns geht's ab. Ja. Hast du gesehen, 70, ne? Mhm. Und ziehst du ziehst jetzt weiter und dann einfach Kupplung durch, rollen lassen, probier ruhig, vierte Gang auch in der Kurve, kein Ding. Genau, langsam lösen. Das gemerkt, hat viel, viel besser schon geklappt. Einfach beobachten, was der da macht. da bleibst, weil immer wenn so ein großer kommt, denkt man so, oh, zieh ich mal hier rüber. Ne? Einfach so diesem Impuls, der dann so hochkommt, versucht zu widerstehen. Erinnerst du dich noch, welche Spur du gleich nehmen musst, um geradeaus zu fahren? Zum Ja, guck mal, ein bisschen Gas. Guck mal auf das große gelbe Schild, da siehst du das auch. mittlere ja, Guck nochmal. Zwei gehen nach links. Genau, Spiegel gucken, Blinker, dass der Hinter dir das checkt, dann gehst du rüber, Blinker wieder aus, nach unten, genau, so ist alles fertig. So und jetzt sind wir wieder in der Stadt. Jetzt ist wie schnell? 50. Hier war ja, noch nicht. Ja gut, jetzt sind wir also locker, locker nicht so, viel, nicht so sehr ballern, weil es muss gleich wieder stehen bleiben. Mal mal hier die Linie. Oh. Ah, naja. Sonst kommt die Rennleitung wieder. Ja, genau. Ding im Kindergarten. Hier ist 30 halt. ne? <lacht> Kraftstoffreserve. Die nächste Ampel ist rot, ne? Mhm. Und da oben rechts ist das 50-Schild. Es macht jetzt keinen Sinn, hier loszuballern. Viele Fahrsteller denken, alles klar, ich muss Gas geben, damit der Prüfer sieht, ich hab's verstanden. Brauchst du nicht. Ich bleib ein bisschen links. Kupplung und langsam wieder runterrühren. Ehrlich. Was du gut gemacht hast, ist, dass du hier den Fahrradweg freigelassen hast. Siehst du? Das ist wichtig, ne, dass du da nicht drauf stehst. locker wieder schleifen Den Fehler macht. Kann so, also, ne? äh, ja, er wäre schon gewesen. Mhm. Wir fahren rechts weiter. Hier rein. Blinkt schon, kein Gas. Aber ja, nichtsdestotrotz, ihn rein zu ballern, ist halt trotzdem nicht gut. So, ne? Ruhig, erster Gang. Und roll weiter, aber nicht stoppen. Erster Gang. Genau. Kein Fahrrad kommt. Dann fahren wir einfach rein. Einfach in die Kurve fahren, du brauchst nichts machen. Einfach rumrollen so. Und dann locker wieder ein bisschen Gas. Dann rechts weiter. Ja, beeil dich nicht zu sehr. Kann man hier gut reingucken? Nein. Dann Kupplung wieder drücken. Kupplung. Und erste Gang. Roll aber weiter. Immer wenn man nicht gut reingucken kann, Guck nur nach rechts, der kommt eh von links. Immer wenn man nicht gut reingucken kann, nimm immer den ersten Gang, kein Gas. Mhm. Dann bist du viel, viel sicherer. Ein bisschen zurückdenken. Genau. Ja. Ein bisschen Gas, jetzt schalten lohnt sich gar nicht. Erstmal so bleiben, genau. Und dann fahren wir gleich links weiter. Wer hat dann hier Vorfahrt? Kein Gas mehr geben? Wir nicht. Ja, aber wer? Ich verklage. Mm -mm. Drück mal die Kupplung. Weil hier keine Schilder stehen, ist hier rechts vor links. Das heißt, der von rechts hat Vorfahrt. Wir fahren links weiter, blink mal links. Genau, und jetzt schleifst du dich so ein bisschen ran, guckst aber nur auf den. Und wenn da keiner kommt, schleifst du dich immer weiter. Genau, und dann machen wir eine riesen Kurve, sodass wir hinter dem schwarzen Auto stehen bleiben können. Dahinter. So rechts rüber schon? Rechts rüber? Genau. Hier, also dass wir so stehen bleiben können. Ups. Alles gut? Ein bisschen rechts rüber. Kupplung drücken. Spannend. Okay, du kannst noch ein ganz kleines bisschen sogar nach vorne mit Bremse los und ein bisschen Kupplung. Genau, Kupplung drücken. So ist cool. Gut, gang raus. Und Handbremse. Jetzt kannst du alle Füße loslassen. Überlebt! Und wie war? Gut. Ja? Ja. Ist schon schwerer geworden oder voll einfach immer noch? Okay. okay, kannst einmal aber bitte halt Stopp drücken? Genau. Also du hast ja gemerkt. Du hast ja gemerkt, dass wir das Level jetzt immer weiter anheben. Ja. Das so, wir waren ja auch jetzt schon zwei, zwei dreimal öfter in der Stadt, da wo dann 30 war und die Kreisverkehre und der ganze Kram. Rechts vor links konnten wir jetzt am Ende nicht mehr anschneiden, weil die Zeit leider nicht mehr gereicht hat. Werden wir aber beim nächsten Mal machen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das nächste Mal? Da haben wir noch keinen Termin. Da haben wir noch keinen Termin? Machen wir Termin? brauche ich nur noch ein Autogramm von dir. Das ist auch wirklich hier was. Du selber wirst ja auch immer besser. Und so sollte das Lernniveau auch immer weitergehen. Mhm. Ähm, was wir noch nicht so ganz gemacht haben, sind halt so Sachen wie Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick und sowas. Aber mir geht es erstmal darum, dass du diese Basics beherrschst. Also, dass du vom Gefühl her weiß, wann, wann mache ich Bremse, Kupplung, wann mache ich zweiten Gang, ersten Gang, dritten Gang. Wie handle ich das alles? Wenn das safe ist, dann wird gefistet. <lacht> Aber das muss erstmal erst safe sein und dann können wir Gas geben. Gut, beim nächsten Mal äh, haken wir dann schon so ein bisschen rechts vor links an. Okay. Und äh, dann sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Cool. Okay, hast du noch Fragen? Nein. Nein, ist gut. Ich auch nicht. Dann sehen wir uns. Äh, Montag, 16 Uhr, Montag. Schönes Wochenende. Ja auch. Danke dir. Du dir noch, aber immer noch Ach geben. ja, die Chips, ich vergesse es jedes Mal. Die Chips. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Ja, ja, und dann vergesse ich das auch und dann stehen wir da. Perfekt. So. Korrekt. Dann lass dir gut gehen. Ich habe jetzt auch oh, ja, rüber. Mir ist warm. Okay. Alles gut, danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Kraftstoffreserve, was für Kraftstoffreserve. Yes! Ja, das war die Folge mit Teilern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, haut auf den Like-Button! Und achso, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Fahrstunde wieder. Wenn es wieder heißt, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick! Ja! Denkt dran, ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss! So jetzt müssen wir nur noch nach Hause, Ne, nicht nach Hause, jetzt fahre ich noch ins Büro und dann müssen wir das Video schneiden. Dann kommt auch schon die nächste Folge, den muss ich überhaupt noch anrufen. Alles wieder, das ist wieder so viel zu tun. Habt ihr das auch nicht so viel zu tun? Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nächste Folge. Schulterblick, hast du gesehen? Mach ich Schulterblick. Kommt nichts mehr, könnt eigentlich ausschalten. <lacht> Oder soll ich euch noch mit nach Hause nehmen? In eine Tasche. Ich könnte die Kamera in eine Tasche stecken. <lacht> so, mach ich nicht. Passt auf euch auf, ich hab euch lieb. Tschüss!